Wir sind jetzt am Nachmittag angelangt. Und ich beginne mit meinen Ausführungen. Das Thema lautet digitales Lernen richtig begleiten. Und das ist natürlich ein sehr großes Thema. Und man kann sich auch durchaus die Frage stellen, was ist richtig oder falsch. Aber E-Education als Netzwerk steht ja dafür, dass sozusagen äh, unterschiedlichste Aspekte betrachtet werden. Einerseits die Schulentwicklung, andererseits die Unterrichtsentwicklung und auch die digitalen Kompetenzen. Und äh, das wird im Wesentlichen der Inhalt äh, meiner, meines Vortrags sein. Wir haben diese drei Säulen, die sozusagen hier immer wieder äh, im Fokus stehen. Und wenn man das jetzt noch einmal ein bisschen ausdifferenziert, dann sieht man, dass äh, bei diesen äh, Prinzipien sicher einiges tut. Die digitalen Kompetenzen, da haben ja wir wie unseren digi p besonders für Lehrkräfte, da erfolgt ja derzeit eine Neuüberarbeitung. Äh, Stefan Waber äh, hat es erst kürzlich besprochen. Da werden die äh, Tests äh, für äh, die Kompetenzüberprüfung, also wissensbasierte Kompetenzüberprüfung gerade entwickelt, sind gerade in äh, einer Überprüfungsphase und werden dann in einer Neuauflage im Frühjahr 2022 äh, angeboten. Ich hoffe, dass äh, wir bei den Praxistagen, auf die ich jetzt auch schon hinweisen darf, 21. bis 23. März an der PHO Österreich, ich hoffe, dann wirklich in Präsenz äh, schon mehr Informationen dazu vermitteln. Äh, die DigiComp-Aufgaben als Kernelement äh, der ähm, der Aufgabenstellungen, die in den verschiedenen äh, digitalen Grundkompetenzbereichen angebracht sind. Die werden jetzt gerade äh, überarbeitet und äh, erfahren auch eine, äh, einen Neuzuwachs. Es gibt dann jetzt zukünftig wahrscheinlich auch Aufgabenstellungen, die besonders äh, den Aspekt des Computational Thinkings adressieren. Das ist dann äh, auch wirklich beginnend in der Primarstufe. Das heißt, das ist diese eine Säule, die wir hier abdecken und weiterentwickeln. Der Unterrichtstransfer, das ist, was ich heute ein bisschen behandeln möchte, was ja sozusagen im Zuge der Geräteinitiative jetzt immer interessanter wird. Wie nutzen wir digitale Medien und Geräte, Endgeräte zielbringend im Unterricht? Wir haben gestern beim Beitrag vom Herrn Dr. Kramlinger gehört, dass es da Zertifizierung für lern gibt. Und das ist schon mal ein sehr wichtiger Aspekt, um hier eine gewisse Sicherheit auch zu vermitteln im Einsatz verschiedener Apps im Unterricht. Wir kennen ja freilich auch unsere Plattformen, die es in Österreich gibt und die äh, in Verwendung sind und auch alle akzeptiert werden. Und äh, das ist eben äh, schon einer der, der, der, der Basiselemente, um mit Schülerinnen äh, Lernprozesse zu begleiten. Das kann jetzt einerseits sein, durch Kommunikation. Aber es kann durchaus auch sein, dass man dann schon etwas tiefer in eine Lernprozessbegleitung einsteigt. Äh, da wird äh, das Thema der, der Open Educational Resources auch immer wichtiger. Wir haben ja die Edothek, die äh, mehr oder weniger mit äh, Kompetenzen versehen durchsucht werden kann. Äh, da gibt es diese in einer sehr offenen Form oder wo man da auch individuelle Zusammenstellungen machen kann. Die Schnittstellen sind in alle Systeme etabliert. Das heißt, es kommen diese Inhalte vom POTS über EduVidual auch äh, bei MS Teams rein inzwischen. Und wie es ins MS Teams reinkommt, das kann ich zeigen anhand der Digger plus app die genau diesen Aspekt äh, berücksichtigt und bewerkstelligt. Die Schulentwicklung äh, ist natürlich das Fundament, das heißt, äh, wir haben diesen Digi-Concept-MOOC, den die virtuelle PH jetzt gerade in einer zweiten Ausführung und Variante anbietet. Also Es gibt einen zweiten Durchgang. Und äh, wir haben unseren Digi-Concept-Assistent, der sozusagen jetzt äh, vermehrt dieses Digitalisierungskonzept äh, äh, oder die bisherigen Einreichungen durch ein äh, normales Upload also, äh, ersetzen soll und mehr auf den äh, Prozess äh, der Schulentwicklung fokussiert. Das Tool ist bereits im Einsatz. Wir verarbeiten nach wie vor Feedbacks. Es hat jetzt sozusagen schon einen gewissen Komplexitätsgrad. Ich werde ein paar Screenshots daraus herzeigen. Aber jetzt geht es auch darum, auch wieder ein vereinfachtes Onboarding für alle zu schaffen, für alle Schultypen, damit sozusagen eine gute Möglichkeit zur Begleitung im Schulentwicklungsprozess im Digitalen vonstatten gehen kann. Das Fundament und die Basis bleibt die Qualitätsmatrix, aber diese kann auch um schulspezifische Ziele äh, ergänzt und erweitert werden. Schauen wir uns mal ganz kurz die Schulentwicklung an. Äh, der Digi-Concept MOOC, der läuft jetzt gerade noch bis äh, 5.12. und es gibt so betreute äh, Online-Phasen, aber sonst ist es ja ein Self-Paced MOOC. Das heißt, man kann in der eigenen Geschwindigkeit äh, sich die einzelnen Inhalte erarbeiten. Aber der wesentliche Aspekt ist auch bezogen auf die Gerätinitiative, dass sozusagen Schulentwicklung erforderlich ist, wo wenn man eine Verankerung im Gesamtsystem haben möchte in einer Schule. Wir haben immer das Problem gehabt, natürlich in der Vergangenheit, dass sehr häufig das Digitale sich dann auf Einzelkämpfer reduziert hat, aber Jetzt haben wir besonders in der Sekundarstufe 1 einfach diese Situation, dass äh, das wirklich flächendeckend sein muss. Und das heißt, man braucht hier auch kollaborative Aspekte, die man äh, berücksichtigen muss. Äh, ein paar Screens, die äh, vielleicht schon bekannt sind. Äh, es gibt den Digi-Concept-Assistent im Login-Bereich für unsere Schulen, wo entsprechend der Aspekte der Planung, der Durchführung, Überprüfung und Schlussfolgerung ein Digitalisierungskonzept erstellt werden kann und ergänzend auch äh, Möglichkeiten existieren, äh, über Self-Assessment einen Ist-Stand zu erheben, der Basis äh, dieses Digitalisierungskonzepts sein kann. Sind alle herzlich eingeladen, das mal auszutesten? Wir haben den DigiCheck P hier ähm, integriert und äh, da kann man über Self-Assessment oder Selbsteinschätzung mehr oder weniger vornehmen. Das ist sozusagen dann Basis für das Digitalisierungskonzept. Die Kompetenzraster sind individualisiert auf die verschiedenen Schulstufen-Communities, die kommt 4, 8 und 12. Das heißt, Volksschule hat eine andere Qualitätsmatrix als meinetwegen die Sekundarstufe. Zwei. Und äh, im Prinzip ist es immer so, dass man mehr oder weniger definiert, wo steht man, wohin möchte man sich entwickeln. Und in der Differenz ergeben sich Maßnahmen, die man dann bearbeiten kann und die dann sozusagen äh, in einem Art Projektmanagement äh, aufgetragen werden und äh, eingereicht werden äh, zur Begutachtung durch unsere Bundeslandkoordinatorinnen. Was sich daraus auch ergibt, ist, dass wenn man diese Maßnahmen definiert hat, und wir sind jetzt gerade dabei, haben die Funktionalität beispielsweise gerade erweitert, dass man äh, zum Beispiel Maßnahmen äh, bündeln kann oder auch mehrere Maßnahmen äh, zu, äh, für ein gleiches Ziel einsetzen kann. Also das sind sozusagen gerade Wünsche aus der Community, die wir umsetzen. Gibt es die Möglichkeit, diese einzelnen äh, Maßnahmen dann auch zu veröffentlichen? Und veröffentlichen bedeutet, dass, wenn eine äh, Schule, äh, eine andere Schule, äh, die gleiche Systematik, also die gleich, das gleiche Paar sozusagen von einem Ist- zu einem Soll-Zustand zu gelangen, ähm, matched, dann wer, wird geschaut im System, gibt es Aufgaben, äh, Beispiele, die äh, auch andere Schulen auf ähnliche Art und Weise erledigen. Und wenn das der Fall ist, dann werden diese dann zum, als Kopiervorlage angeboten. Das heißt, man kann auch von anderen lernen, denn oftmals sind es äh, ähnliche Maßnahmen, die gesetzt werden, äh, damit äh, man hier aktiv digitale Schulentwicklung betreiben kann. Ja, diese Grafik, die muss ich jetzt ein bisschen erläutern, aber hier kommt jetzt der, nähern wir uns den Aspekt, auf den wir äh, in weiterer Folge äh, ein Augenmerk legen werden, nämlich auf die äh, Unterrichtsentwicklung. Und äh, wir haben ja eine Arbeitsgruppe, da ist die Margit Poljak äh, zuständig, äh, die äh, mit diesem Kompetenzraster-Tool arbeitet und hier die Lehrpläne, die es in Österreich gibt, verarbeitet und äh, im Team Qualitätsüberprüft. Und es gibt dann die Schnittstelle, die sozusagen in die Edothek geht. Das heißt, die Edothek wird dadurch die Kompetenzen angereichert. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen bis hin äh, zum POTS. Das möchte ich aber hier jetzt gar nicht thematisieren. Äh, wichtig ist äh, aus unserem Dafürhalten, dass sobald Kompetenzraster digital einmal erfasst sind, auch in einer Datenbank abgebildet sind und man dadurch auch Prozessfortschritte im Lernprozess eines Schülers, einer Schülerin darstellen kann. Und äh, wir haben ja heute bereits Vorträge dazu gehabt. Der Reinhard Bayer hat diese Idee von Dakora äh, vorgestellt, das in Baden-Württemberg im Einsatz ist. Und äh, nachdem das Open-Source-Produkt äh, bei uns jetzt auch verankert ist, ähm, dann äh, war der, die DDL Senosi und die Sandra Paula Thebenstreit, die im nächsten Vortrag schon die aktive Anwendung von diesem Konzept der Kompetenzbasiertheit äh, hergezeigt haben. Und äh, jetzt geht es darum, dass man sozusagen das einfach pilotiert. Es ist einfach frei verfügbar. Und jetzt, um auf die Grafik zurückzukehren, damit das verständlicher wird, wird schaut das so aus. Kompetenzraster, die einmal freigeschaltet sind, werden äh, bei der zentralen Plattform individual automatisiert importiert, genauso wie bei der EduThek. So, ähm, jetzt ist es so, dass ähm, wenn man äh, mit diesen Materialien und Aufgabenstellungen arbeiten möchte, und ich spreche jetzt auch wirklich gezielt von der äh, äh, Windows-Welt, also MS-Teams beispielsweise, dann äh, hat man eigentlich nur mehr eine App im Fokus, mit der man arbeitet und äh, mit den Konzepten, die es heutzutage gibt, das Stichwort lautet Progressive Web App, kann man diese App überall andocken. Das kann sein als Website oder in MS Teams oder direkt in Individual. Und äh, was diese Apps jetzt machen, ist, dass sozusagen diese Inhalte, die verlinkt sind äh, über das Comet Tool mit äh, zum Beispiel den D comp Beispielen oder auch unsere eTapas OERs äh, direkt äh, in die App reinkommen. Man kann die äh, Aufgabenstellungen dann auch um eigene anreichern. Das heißt, die App ist auch dazu da, eigene Aufgabenstellungen äh, durchzuführen und äh, man hier sozusagen die Unterrichtsbegleitung äh, sehr, auf, auf sehr transparente Art und Weise führen kann, indem dokumentiert wird, an welchen Aufgabenstellungen äh, Schülerinnen arbeiten. Und besonders der Core ist dann das Individualisierungsinstrument. Das bedeutet, ich kann Schülerinnen und Schülern die Aufgabenstellungen zuweisen, die sie gerade benötigen. Und das ist sozusagen gewissermaßen die Kür. Warum EduVidual hier im Spiel ist, äh, er hat den Grund, dass es eine Stelle geben muss, wo die Daten gespeichert werden. Äh, sollen. ja Und äh, das ist sozusagen der Hintergrund dieser Apps. Aber man sieht dann eigentlich nicht äh, die Kombination der Daten. Also wenn ich beispielsweise in MS Teams drinnen bin und arbeite, dann wird die Differenz zu dem, äh, was jetzt in MS Teams nicht gespeichert wird oder die Aufgabenstellungen, die äh, von Comet reinkommen, aber nicht in MS Teams verarbeitet werden, im Hintergrund auf Individual gespeichert. Das heißt, der User arbeitet in seiner gewohnten Lernumgebung weiter. Das kann eben MS Teams sein und äh, durch einen Automatismus werden die Daten äh, in den einzelnen Plattformen äh, aktualisiert. Äh, nehmen wir das Beispiel von, äh, der, von äh, Didier Elsenose senose und Santa Paulhardt. Die sind im Tourismusbereich tätig, die haben einen eigenen Kompetenzraster erstellt. Und äh, der passt jetzt natürlich nicht in diese Systematik der offiziellen Kompetenzraster in Comedy -E Education AD. Und deswegen äh, erklärt sich hier links äh, die, der Teil der Grafik, wo über die Website edostandards.org individuelle Kompetenzraster erstellt werden können und äh, wir diese dann fallweise ähm, auch importieren. Wir haben ja jetzt den Prozess ähm, äh, enthalten, dass sozusagen die E-Tapas auch mit Kompetenzen verknüpft äh, ausgegeben und gefiltert äh, werden können, so ähnlich wie bei der Lothek, äh, dann auch auf der Seite e-Education äh, ausgegeben. Und dass dieser äh, Mechanismus funktioniert, äh, bedingt eben, dass diese Kompetenzraster äh, auch existieren. Wir haben diese für die äh, Primarstufe und Sekundarstufe 1 fertig erfasst, in der Sekundarstufe 2 äh, noch nicht vollständig. Wenn aber jetzt beispielsweise eine Schule, die sich zum Expert-Plus-Status äh, erweitern möchte, äh, und da ist auch eine der Bedingungen, dass man auch E-Tapper e bereitstellt, dann äh, kann mehr oder weniger ein neuer Kompetenzraster dafür erfasst werden, falls diese noch nicht auf Comet die existiert und äh, wird dann sozusagen nach Qualitätskontrolle da ebenfalls rein synchronisiert. Das Comet-Tool haben wir schon ein paar Mal vorgestellt und ist sozusagen die Basis, mit der die Unterrichtsmaterialien äh, vervielfältigt werden. Und das äh, muss nicht nur zentral geschehen, sondern kann natürlich auch äh, über die Apps äh, kollaborativ im Kollegium erfolgen. Ähm, ich möchte jetzt mal ganz kurz zu den Unterrichtsentwicklungen äh, ein paar Ideen äh, formulieren die eigentlich das aufnimmt, was vorher der Herr Bayer thematisiert hat. Und wenn man jetzt mal beispielsweise schaut, wie digitale Unterstützung des Lernens und Lernens vonstatten geht, dann hat man sozusagen unterschiedliche Aspekte. Man hat einerseits die Möglichkeit, dass die Lehrkraft steuert. Und da gibt es verschiedene Tools wie Lernplattformen, Tools zur Lernprozessplanung äh, und Begleitung und äh, der Kompetenzbasiertheit. Äh, es gibt aber auch Tools äh, zum selbstgesteuerten Lernen in Ergänzung. Digitale Schulbücher, die Podcasts, Selbsttests für Schülerinnen und Schüler. Wir haben den Kommunikationsaspekt, äh, der sozusagen besonders durch Plattformen wie MS Teams sehr gut abgedeckt wird, wo auch äh, Online-Videokonferenzmöglichkeit äh, äh, gegeben ist. Wir haben äh, Wissensmanagement, das sozusagen über Datenbanken erfolgt beziehungsweise natürlich auch in der Fortbildung äh, für Pädagoginnen und Pädagogen verfügbar ist, um sich weiterzuentwickeln. Also Es gibt unterschiedlichste Bereiche des Digitalen, die Lernen und Lernen unterstützen. Wenn man sich einmal das Ganze betrachtet aufs das, das SAMR-Modell, das allen bekannt sein dürfte, anbringt, dann bedeutet aber jetzt Unterrichtsentwicklung auch, hier einen Schritt weiter zu gehen. Sehr häufig ist einfach mal diese Substitution unter Beibehaltung gleicher Lehr- und Lernformen ein Thema. Es werden Medien eingesetzt, aber einfach nach wie vor mit der sehr traditionellen Art und Weise. Wenn man Richtung Erweiterung denkt, Augmentation, dann geht es darum, dass man sozusagen jetzt auch den Medienaustausch und die Kommunikation sehr stark fokussiert. Wir haben das ja letztes Jahr gesehen, dass das funktionieren kann. Mit digitalen Medien in den Lockdown-Situationen und natürlich auch sehr vielen Videokonferenzen etc. Aber es ist da noch nicht eine wesentliche Veränderung des äh, Lern- und Lehrsettings settings gegeben. Äh, die Modification tritt erst dann ein, wenn man wirklich auch intensiv am pädagogischen Konzept arbeitet. Und hier äh, ist natürlich ein wesentlicher Aspekt die Kollaboration auch im Team, einerseits bei Kolleginnen und Kollegen oder wie wir auch heute von der Keynote von Ursula Mayer-Rabler gehört haben, diese Teamarbeit wir reden dann hier von ähm, ähm, formativem Assessment, von äh, Lernprozessen, die äh, nicht nur alleine stattfinden müssen, sondern durchaus in einer Gruppendynamik auch existieren können und hier auch Bewertungen beinhalten können. Bis hin zur Redefinition der Neubelegung. Und äh, das ist halt dann sozusagen das, wovon alle reden, dass sich alle wünschen, diese Selbststeuerung mit einer geringfügigen Lenkung durch die Lehrkraft. Und ähm, wenn ich jetzt bei der äh, Lernprozess- und Leistungsfeststellung bin, dann ist der Punkt, den ich jetzt farblich hervorgehoben habe, eigentlich jener, der ähm, gleich mal immer als Erster angedacht wird. Ich brauche äh, in irgendeiner Form einen Lernprozess, um aber im Endeffekt die Zielerreichung kontrollieren zu können und einen Leistungsnachweis äh, erstellen zu können. Und äh, es geht also immer um die Schulnote. Man kann aber den Prozess natürlich auch durchaus öffnen, indem man äh, das einfach mal von Anfang an etwas äh, strukturierter betrachtet. Und der erste Aspekt der Struktur, der ist eben durch die Kompetenzraster vorgegeben. Äh, unserer Form auch der digitalen Kompetenzraster, die äh, man jetzt mehr oder weniger auch mit bearbeiten kann. Ähm, die Vorbereitung liegt auch darin, dass man in, an diese Kompetenzraster Materialien anheftet. Und äh, ich rede hier auch immer wieder um den Aspekt der Kollaboration. Das heißt, das kann einerseits zentral vorgegeben werden oder durch Materialienpools wie die Edothek. Das kann aber auch eigenständig entwickelt werden, bezogen auf den jeweiligen Gegenstand und den Schulstandort. Das heißt, das ist dann ein Repositorium, das sich im Kollegium vielleicht entwickeln kann, wo auch die Idee ist, etwas wegzugehen vom Einzelkämpfertum, sondern einfach eine Vorbereitung zu haben, die dann über den Zeithorizont hinweg auch nachhaltig verfügbar ist, also auch im darauffolgenden Schuljahr etc. Sobald man mehr oder weniger diese Systematik fertiggestellt hat, kann es dann bearbeitet werden mit Schülerinnen. Und wenn man sich das vorstellt, man hat ein Kompetenzraster mit verschiedenen Materialien, mit verschiedensten Schwierigkeitsstufen, dann kann man diese individuell den Lernenden zuteilen und das dann auch in einem Wochenplanformat verplanen. Die Bearbeitung der Materialien Bedeutet, dass man dadurch auch Einreichungen hat. Das erledigen dann die Apps. Ich kann Beurteilungen vornehmen und auch auf die Selbsteinschätzung von Schülerinnen eingehen, die mehr oder weniger auch hier eine Basis der Selbst- und Fremdreflexion dadurch etablieren. Weil sozusagen eine Selbstwahrnehmung, wie ist es mir ist, auch ein wichtiges Feedback an die Lehrkraft ist, und man hier noch in irgendeinem Bereich nachschärfen muss. Und äh, da sind wir auch bei der Portfolioarbeit. Da sind wir bei dem, dass man Abgaben macht und irgendwann äh, Lehrkraft auch sagt, dass eine Kompetenz erreicht worden ist. Und dann sind wir wieder bei dem finalen Punkt eigentlich angelangt, dass man einerseits nach dieser Individualisierungsebene die Kompetenzen dokumentiert hat, eine Selbsteinschätzung hat und das dann natürlich äh, zur Notengebung äh, hinführt die aber natürlich, und das ist eben jetzt auch sehr wichtig, nicht innerhalb der Lernplattformen äh, erfolgt, sondern in den Systemen, die dafür explizit vorgesehen sind. Aber sozusagen die Leistungsgenese, die ist im Vorfeld ähm, dadurch erbracht in einer transparenten Art und Weise. Wenn man sich jetzt die praktische Anwendung anschaut, dann haben wir da jetzt äh, diese zwei Apps, die äh, ich jetzt nur ganz kurz mit ein paar Screenshots darstellen möchte. Wir haben die Lernpläne die strukturiert digital erfasst sind und über die verschiedenen Lernplattformen ähm, in den Lernplattformen enthalten sind. Äh, die Oberfläche ist aber so, dass dann praktisch nur mehr über die Apps gearbeitet wird. Die Strukturierung der Aufgabenstellungen, die äh, schon existieren, die sind in den einzelnen Kompetenzbereichen freigeschaltet. Und wenn jetzt der Lehrkraft in einen Kompetenzbereich diesen aktiviert, dann kommen diese Aufgabenstellungen äh, zur Verfügung daher und können dann äh, ein- und ausgeblendet werden, um eigene Aufgabenstellungen angereichert werden und an die Schülerinnen ausgeliefert werden. Das geht in MS Teams genauso wie äh, in einem Moodle-Kurs beispielsweise. Die Apps sind auf, äh, äh, von verschiedenen Plattformen beziehbar. Und äh, man sieht jetzt dann noch eine dritte App, die heißt SET. Das ist jetzt äh, eine Neuentwicklung, die speziell äh, den Fokus auf äh, Volksschulen äh, legt. Äh, und man sieht hier, dass sozusagen äh, einerseits Materialien, die bereits existiert, äh, existent sind, in dieser Kompetenzrastersystematik systematik ausgeliefert werden können aber auch eigene angereichert werden können. Und äh, warum hier Didaktik und KI dabei steht, das ist natürlich jetzt die große Errungenschaft. Dadurch, dass wir technisch mehrere Plattformen vernetzt haben, ergeben sich jetzt eine Vielfalt von Szenarien. Ich nehme jetzt mal den MS Teams User, der vielleicht Online-Videokonferenzen macht, das ist das eine, mit Schülerinnen in MS Teams kommuniziert. Ich kenne natürlich die Vielfalt von MS Teams, kann wesentlich mehr. Aber man kann dadurch, dass die Benutzerverwaltung im Hintergrund auch mit EduVidual synchronisiert ist, auch auf didaktische Elemente einer weiteren Lernplattform zugreifen, ohne dass man sozusagen mit der Plattform direkt konfrontiert ist. Ich gebe ein einfaches Beispiel, und das ist das, was ich mit KI meine. Das wäre Aufgabenstellung in Mathematik, wo eine KI, da gibt es gerade also eine Lösung von äh, um, Danube AI, vom äh, Dr. wiscott äh, mehr oder weniger auf Basis der Übungsphasen von Schülerinnen mit der KI. Aufgabenstellungen ermittelt, die automatisiert ins System reinkommen und somit auch automatisiert äh, in die Aufgabenstellungen der Apps wie Dacora und Digga sich integrieren lassen. Und das ist sozusagen jetzt dann schon eine Erweiterung, die vielleicht in MS Teams selbst äh, nicht existiert, aber durch den Zusammenschluss mit einer zweiten Plattform mit einer großen Funktionalität ermöglicht wird. Es gibt ein Video, das ein bisschen den Ablauf skizziert. Die Folien, die werden bereitgestellt äh, zur Orientierung, kann man sich das gerne anschauen. Äh, ich möchte jetzt noch noch ganz kurz auf äh, diese Digger App eingehen. Wir haben das ursprünglich konzipiert gehabt auf die digitalen äh, Grundkompetenzen, äh, äh die ja mehr oder weniger das wichtige Element von E-Education sind. Aber dadurch, dass es jetzt qualitätsgesichert schon so viele Kompetenzraste gibt, kann man das einfach auf alle Gegenstände ähm, ausdehnen. Und äh, wir haben da schon mannigfaltige Aufgabenstellungen drinnen. Das heißt, da gibt es einen wahren Fundus an Möglichkeiten, äh, wo man sich eigentlich hier äh, bedienen kann. Und äh, das Einzige, was man machen muss, ist im Vorfeld, sich auf Individual zu registrieren. Man muss aber dann die Plattform nicht aktiv verwenden, sondern nutzt es dann eher als Datenspeicher. Wenn man die App herunterlädt, einen Kompetenzraster aktiviert, das sind die vorbereitenden Schritte, um dann schon damit arbeiten zu können. Und wir wollen das jetzt einfach allen anbieten, äh, als Art Pilotierung zur Erprobung und zu sehen, ob man auch hier Lernprozesse äh, geeignet begleiten kann. Äh, die App schaut dann so aus, dass man auch hier Uploads machen kann. Man hat die Verlinkung zu den Aufgabenstellungen und eventuell didaktische Hinweise, die von der Lehrkraft äh, noch äh, vorgegeben sind. Die SET-App, äh, das ist äh, das für die äh, Volksschulen äh, erstellte Konzept, wo man kompetenzbasierte Ergänzungen und schriftliche Erläuterungen zu Ziffernbeurteilung vornehmen kann. Das heißt, man steigt über einen ähnlichen Mechanismus ein, über e-education.at slash aufrufbar, wenn man sich äh, verifiziert als Lehrkraft, dann kann man die App verwenden und kann dann mehr oder weniger die Kompetenzfelder äh, auswählen, die äh, äh, ein Schüler auf welchem Niveau auch immer hat. Und es generiert, generiert sich so eine Art Zeugnisbeilage, die dann äh, im PDF-Format ausgedruckt werden kann. Ja, und zu der Cora, da hat heute äh, eben schon der Herr Bayer referiert. Da kann man auch gerne im Video dann nachschlagen. Äh, ähm, das ist die App, wo sozusagen wirklich die Individualisierung fokussiert wird. Es gibt Unterlagen dazu, die darstellen, wie die Bedienung ist. Es ist in dieses, Diese Software ist in Baden-Württemberg, in Schulen im Einsatz und wird dort verwendet, um eben zu individualisieren. Und man sieht das hier an den paar Screenshots. Man hat beispielsweise Materialien, die man hier gezielt distribuiert, auch hin zu Schülerinnen, in unterschiedlichen Gruppierungen und somit Individualisierungsmöglichkeiten im Unterricht etabliert. Es generieren sich daraus auch Statistiken und Grafiken, um Lernfortschritte, wie das in diesem Fall ist, darzustellen. Und die Beurteilungsmodelle, die dahinter stecken, die kann man eigentlich selbst einstellen, je nach Schultyp. Man hat dann einen Wochenplan, der sich generiert für Schülerinnen. Und das ist eine Möglichkeit, wie man wirklich diese Unterrichtsentwicklung fokussieren kann mit Hilfe von Produkten, die allesamt äh, kostenfrei zur Verfügung stellen. Wir reden, wie gesagt, von Progressive Web Apps und äh, wir freuen uns, dass wir dieses Angebot über e-Education.at unseren Schulen jetzt auch anbieten können. Ein letzten Punkt noch äh, vor dem Ende meiner Ausführungen. Ich war vor Kurzem in äh, Ljubljana bei einer Fachtagung, die hat geheißen Reset Edu, Education, und ähm, da war ein ganz ein toller Vortrag zum Thema äh, Artificial Intelligence und die Frage letztendlich auch, ähm, wo hat es Platz im Unterricht? Ja? Wir sind bei der digitalen Grundbildung, wir haben Computational Thinking und vielleicht gehört es da noch am ehesten dazu, aber ist nicht wirklich eine ganz eine aktive Position in der Behandlung und ähm, da wurde diese Software vorgestellt. Uh, die uh, heißt Orange Data Mining. Es ist ein Open Source Produkt. Und das ist eine Einführung in uh, die Funktionsweise der künstlichen Intelligenz. Also sozusagen, wie funktioniert das Data Mining, die Zusammenstellung von vielen Informationen bis hin zu den statistischen Datenmodellen, die dann mehr oder weniger gewisse Wahrscheinlichkeiten berechnen, dass etwas zutrifft. Und das ist sozusagen die Basis von KI. Und dadurch, dass jetzt dieser Schritt der nächste ist, auch über die Lernplattformen, wollte ich das einfach noch einmal kurz anführen, weil äh, das einfach eine, eine tolle äh, Ergänzung für den Unterricht ist und wir dadurch auch dieses Thema ganz aktuell behandeln. Ja, soweit meine Ausführungen und äh, wenn es noch Fragen gibt, würde ich das noch gerne zur Verfügung stellen. Vielen herzlichen Dank. Lieber Andreas, ja, hat er für deine Ausführungen. Dann Im darf ich Chat? dich gleich anmoderieren. Ja. <lacht> äh, liebe Marge, du bist die Nächste. Und